Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Buchvorstellung und zwar zu dem Buch Perfect Storm von Dirk Reinhardt. In diesem Buch geht es um sechs Jugendliche, die alle gut hacken können und sich durch ein Computerspiel kennenlernen und zu Beginn der Geschichte auch schon angefreundet haben. Sie leben alle an unterschiedlichsten Orten auf der ganzen Welt. Einer von ihnen berichtet dann von Menschenrechtsverletzungen in seinem Heimatland Kongo. Es geht darum, dass zwei große US-Firmen Ausbeutungen von Minenarbeitern fördern und viel Geld an bewaffnete Rebellengruppen überweisen, die damit dann Krieg betreiben. Deshalb beschließt die Gruppe dann, sich in die Konzernnetzwerke einzuhacken und sensible Daten an die Öffentlichkeit zu bringen, was die Konzerne in große Schwierigkeiten bringen würde. Noch schwieriger wird das Ganze dann dadurch, dass dabei auch der amerikanische Geheimdienst ein Wörtchen mitreden will und die Sechs verfolgt. Das Buch wurde ganz neu im Januar diesen Jahres veröffentlicht und erschien im Gerstenberg Verlag. Das ist nicht das erste Buch, was der Greinhardt schrieb. Er hat noch diverse andere gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen. Die Bücher habe ich aber alle noch nicht gelesen. Falls das passiert, gibt es vielleicht hier früher oder später auch noch Buchvorstellungen dazu. Ansonsten ist er 1963 in Nordrhein-Westfalen in Bergen-Neustadt geboren. Seit 2009 veröffentlicht er Kinderbücher und seit 2012 auch Jugendromane. Das Buch hier ist besonders, da der normale Buchstil nur sehr selten genutzt wird und die meisten Informationen durch Chatverläufe, CIA-Berichte, Nachrichtenbeiträge oder verschriftlichte Audioaufnahmen mitgeteilt werden. Dazu gibt es natürlich gleich auch wieder einen Textausschnitt, vorher aber noch kurz zu Preis und Länge. Das Buch kostet 18 Euro und ist mit dem Glossar 410 Seiten lang. Als Alter wird 14 und älter empfohlen. Die Bewertungen sind durchweg positiv, sowohl auf Tavier als auch auf Amazon gibt es 4,8 Sterne, wobei es bei Amazon auch nur 14 Rezensionen gab bisher. Ich kann das Buch auch auf jeden Fall weiterempfehlen, vor allem wegen der verschiedenen und für mich neuen Stilmittel. Kauft euch das Buch deshalb gerne bei eurer Buchhandlung in der Nähe. Was ihr noch nicht ganz überzeugt seid oder schon mal einen Vorgeschmack bekommen wollt, hier drei kleine Ausschnitte, um einen Teil der verschiedenen Stilmittel zu zeigen. Personenbeschreibung Felix Dorfmeister, 30. Juli bis 5. August 2020 Name Felix Martin Dorfmeister, geboren 1. April 2005, Berlin, Deutschland Lebenslauf Eltern Thomas Dorfmeister und Katharina Dorfmeister Lehrer an zwei Berliner Gymnasien. Vermögend, leben in einer zweigeschossigen Eigentumswohnung in Berlin Friedrichshain. Geschwister, zwei Schwestern, eine Älter, eine Jünger. 2009. Bei Felix wird das Asperger-Syndrom diagnostiziert, Form des Autismus, die sich daran äußert, dass es ihm schwerfällt, mit anderen zu kommunizieren, die Gefühle anderer wahrzunehmen und eigene Gefühle zum Ausdruck zu bringen. 2011 bis 2017 hat während der Grundschulzeit offenbar kaum Kontakte außerhalb der Familie. 2017 kommt auf das Heinrich-Herz-Gymnasium, wo er gezielt gefördert wird. hat in Mathematik, Naturwissenschaften, Geografie und Geschichte hervorragende Noten, während er sich mit Sprachen und künstlerischen Fächern schwer tut. 2017 bis 2019 gewinnt mehrere Jugendinformatikpreise für das Schreiben komplexer Programme. 2018 wird wegen seines ungewöhnlichen Verhaltens und seiner schmächtigen Statur von anderen Schülern zunehmend verspottet, aus seinem Nachnamen Dorfmeister wird das Schimpfwort Dorftrottel abgeleitet. 2019, aufgrund der Vorfälle an der Schule und seiner weit überdurchschnittlichen Fähigkeiten erwägen seine Eltern, ihn auf eine hochbegabte Schule zu schicken. Quest der Landgloria Freedom Fighters aus dem Romantic Tales der Hall of Fame heruntergeladen am 24. Juli 2020. Wie Vögelschnäbel ragen die Türme der Burg, die auf einem Felsen an der Biegung des Flusses steht, in den Himmel. Die Nacht ist hereingebrochen, über den Türmen verschwindet gerade die Silhouette des Mondes hinter blassen Wolken. Aus dem Tor der Burg tritt der Raubritter Most Wanted, Level 88, Narbengesichtig, gelbe Rüstung, Schwert der Bestrafung. Das Klirren seines Klettenhemdes ist zu hören, als er in den Sattel des Pferdes Meldor steigt, das ihn mit stapfenden Hufen bereits auf der Zugbrücke erwartet. Er schnalzt mit der Zunge und reitet den steinigen Pfad zum Fluss hinab. Dann folgt er der alten Handelsstraße, die sich an seinem Ufer entlangzieht. Nach einigen Meilen taucht zu seiner Linken der Wald Garderoth auf, er verlässt die Straße und reitet in den Wald hinein über einen schmalen, von Wurzeln durchzogenen Weg, der sich unter den Bäumen hindurchwindet. Beeinzelte Laternen, die an den Ästen hängen, schmenden etwas Licht, aus dem Unterholz dringend klagende Stimmen. Schließlich mündet der Weg auf eine Lichtung. Die Stadt der Waldelfen taucht zwischen den Bäumen auf. In der Mitte erhebt sich auf einer freistehenden Eiche der Palast der Königin. Die übrigen Mitglieder des Volkes leben in Baumhäusern an den Rändern der Lichtung. Chatprotokolle der Zielpersonen, heruntergeladen aus dem Chatroom am 3. August 2020, 7. April. Black Lumumba Wie wäre es, wenn jeder von uns etwas über sich erzählt? Wir machen bestimmt noch ein paar Quests zusammen, da fände ich es nicht übel, etwas über euch zu wissen. Silver Surfer. Wozu denn? Lenkt nur ab. Arrow Was soll der ablenken? Da lenkt gar nichts ab. Außerdem haben wir den Chatroom extra gegründet, um ungestört zu sein. Hier sind wir sicher. Keiner liest mit, auch keine Typen, die uns in den Gloria an den Kragen wollen. »Wir können reden, worüber wir Lust haben.« »Gödel. Ich finde die Idee gut.« Shiraoshi, Ich auch.« »Silversurfer. Ich nicht.« »Aber weil ich, wie ihr inzwischen gemerkt habt, ein netter Kerl bin und ein soziales Wesen habe, mache ich mit.« »Nur eines sage ich gleich. Meinen Namen verrate ich keinem. Vor allem Fallgift nicht.« Most wanted. »Den Namen sollte keiner nennen. Erstens ist er unwichtig, und zweitens trägt er sich im Netz anonym immer am besten, egal mit wem du es zu tun hast.« »Du weißt nie, wer gerade hinter dir her ist.« Außerdem, wer anonym ist, hat weniger Hemmungen, die Wahrheit zu sagen. Silversurfer, wohl wahr, Gildenmeister. Meine Vermutung, dass du nicht völlig verblödet bist, scheint sich zu bestätigen. Dann fang doch einfach mal an. Most Wanted, von mir aus. Und womit? Black Lumumba, was du eben erzählen willst. Most Wanted, na gut, also. Ich bin aus San Francisco. Surfer, heiliger Mark, Silicon Valley. Dir ist hoffentlich klar, dass es nirgendwo mehr Arschlöcher gibt als bei euch, oder? Most Wanted, möglich. Aber es gibt auch nirgendwo mehr Checker als hier. Wenn du Silicon Valley das Tal der Arschlöcher, nennst, stimme ich dir zu. Aber San Francisco ist nicht das Valley. San Francisco ist die Stadt der Rebellen. Das waren die drei Ausschnitte. Ich hoffe, ihr habt jetzt vielleicht noch einen kleinen besseren Eindruck, wie das Buch geschrieben ist. Ja, wenn ihr gerne Bücher mit anderen Schreibstilen lest, klickt doch jetzt am besten auf das Video, was hier eingeblendet ist. Da geht es um einen Briefroman zum Widerstand der Edelweißpiraten in der NS-Zeit. Falls das nichts für euch ist, gibt es jetzt noch ein anderes Video, bei dem YouTube glaubt, dass es euch interessiert. Wahlweise könnt ihr aber auch einfach nur den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Damit ihr nichts verpasst, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.